Wir sind ein erfahrener Seminaranbieter für Design- und Marketing-Workshops. Wir haben uns zur Aufgabe gemacht, das Wissen, was wir unser unserer 36 grad kreativagentur im Alltag sammeln, auch weiterzugeben, unser Wissen zu transferieren und Schulungen anzubieten. Unsere offenen Seminare sind auf maximal acht Teilnehmer beschränkt, damit wir eine intime Arbeitsatmosphäre gewährleisten und auf individuelle Fragen eingehen können. Wir schulen ganze Unternehmen, Agenturen, die Marketingabteilung oder auch einzelne Teams. Aber auch Einzelunternehmer, angehende YouTuber und eigentlich jeder, der etwas über das Marketing oder Design lernen möchte, der ist hier bei uns willkommen im Herzen Kölns. Wenn Sie sich lieber ein geschlossenes Seminar für Ihre Firma oder Ihre ganze Abteilung wünschen, dann scheuen wir uns auch nicht, in den Flieger zu steigen und Ihr Team vor Ort zu schulen. Somit können wir auch auf spezielle Fragen und Problemstellungen besonders eingehen und eine individuelle Agenda für Sie vorbereiten. Kontaktieren Sie uns einfach unter dem Stichwort individuelles Seminar. Wir freuen uns sehr auf Sie.